Dies sind schockierende Videoaufnahmen aus dem Gefängnis Abu Ghraib bei Bagdad. Amerikanische Soldaten spielen mit einer Katze. Dann nehmen sie sich irakische Gefangene vor. Sie werden geschlagen, gedemütigt und gequält. Brutale Szenen, aufgenommen Ende 2003 mit einer Handykamera. Was zeigen diese Bilder? Perverse Entgleisungen einzelner Soldaten oder den genau kalkulierten, systematischen Einsatz von Folter im Regierungsauftrag? Wenn man all das Blut, den Dreck, den Horror dieser Bilder außer Betracht lässt, sie gewissermaßen klinisch betrachtet und nach ihrem Inhalt befragt, dann zeigen sie das Grundprinzip psychologischer CIA-Folter. Die Foltertechniken der CIA haben eine Geschichte. Eine Geschichte, die weit in dunkle Kapitel der Vergangenheit zurückführt und in ein einsames Landhaus irgendwo in Deutschland. Greib. Schon Saddam Hussein hatte in diesem Gefängnis nahe Bagdad seine politischen Gegner grausam foltern lassen. Im März 2003 zog die US-Militärpolizei ein. Ein Jahr später gelangten Fotos über die Misshandlung irakischer Häftlinge in die Öffentlichkeit. Das Pentagon reagierte abwiegend. Stundenlanges Stehen oder das Anketten in schmerzhaften Positionen, das seien innovative Verhörmethoden, aber keine Folter. Präsident Bush gab sich empört. Ich teile die tiefe Abscheu darüber, wie die Gefangenen behandelt wurden. Ihre Behandlung entspricht nicht der Natur des amerikanischen Volkes. Das ist nicht die Art und Weise, wie wir in Amerika handeln. Handelt es sich bei dem, was in Abu Ghraib geschah, tatsächlich nur um bedauerliche Entgleisungen einzelner Soldaten? Oder sind die Folterfotos Momentaufnahmen eines viel größeren Skandals? Historische Fakultät, Universität von Wisconsin. Ich bin zu Professor Alfred McCoy gereist, der sich auskennt mit der Geschichte der Folter in den USA. Der Historiker hat die Verhörmethoden der CIA seit den Anfängen des Kalten Krieges untersucht. McCoy kann gewissermaßen aus den Fotos und Videoaufnahmen aus Abu Ghraib herauslesen, welche Methode dahinter steht. Für ihn dokumentieren die Bilder systematische Folter und nicht individuelles Fehlverhalten. Als ich diese Fotos sah, erkannte ich sofort die grundlegenden Prinzipien der CIA-Technik. Nehmen Sie das bekannteste der Bilder. Ein Iraker steht auf einer Kiste mit einer Kapuze über dem Kopf, er hat die Arme ausgebreitet, an den Händen elektrische Drähte. Die Kapuze dient der systematischen Desorientierung und er muss die Arme von sich strecken, weil er sich damit selbst Schmerzen zufügt. Und genau das sind die beiden wichtigsten Komponenten psychologischer Folter, die von der CIA mit großem Aufwand in den 50er Jahren entwickelt wurden. In den 50er Jahren? Wie, frage ich mich, haben CIA-Fachleute damals Folter entwickelt? Oder sogar wissenschaftlich erforscht? Meine Spurensuche beginnt hinter den Mauern dieser riesigen Gebäude am Stadtrand von Washington. Es sind die Lager des amerikanischen Nationalarchivs. Ich bitte einen befreundeten Historiker, gezielt nach Unterlagen über die Folterforschung der CIA zu suchen. In den letzten Jahren sind tausende ehemals streng geheimer Dokumente freigegeben worden, die offenbar noch niemand unter die Lupe genommen hat. Da ist zum Beispiel eine CIA-Studie aus dem Jahre 1956. Unter dem Titel Brainwashing. Gehirnwäsche werden auf fast 100 Seiten Verhörtechniken kommunistischer Geheimdienste analysiert und mit eigenen Erkenntnissen verglichen. Darunter harte und weiche Folter. In den letzten zehn Jahren sind von unserer Regierung Methoden erforscht worden, mit denen sich völlige Kontrolle über Menschen gewinnen lässt. Das Ergebnis ist furchterregend. Sind mit diesen furchterregenden Methoden auch die Gehirne der Inhaftierten in Guantanamo Bay gewaschen worden? Bislang durften nur wenige Gefangene das Lager verlassen, die darüber Auskunft geben können. Einer von ihnen ist Murat Konatz, der jahrelang als angeblicher Al-Qaida-Unterstützer inhaftiert war. Was weiß er zum Beispiel über das Stunden- oder sogar tagelange Stehen als Foltertechnik? Mehr als über... 24 Stunden hält es keiner raus, stehen zu können. Und äh, das, äh, darauf warten sie nur, dass man müde wird, umfällt in Ohnmacht oder dass man dass man sich irgendwann halt hinsetzt. Sie warten drauf, gleich hinter der Tür schon, äh, kommen rein und schlagen zu. Erzwungenes Stehen, das klingt harmlos. Es führt jedoch bereits nach einigen Stunden zu höllischen Schmerzen in den Beinen. Schon 1956 beschrieb die CIA die Absicht hinter der Foltertechnik. Perioden langen Stehens werden von Vernehmungen unterbrochen, um dem Gefangenen klarzumachen, dass er sein Elend leicht beenden könnte, wenn er kooperieren würde. Sie fanden damals heraus, dass durch diese ganz einfache Technik die Schmerzen unerträglich werden. Die Flüssigkeit sammelt sich in den Beinen, es bilden sich Geschwüre, die irgendwann aufbrechen und extrem schmerzhaft sind. Dann versagen die Nieren. Der Gefangene beginnt zu halluzinieren. Den Vernehmern bietet das Vorgehen einen großen Vorteil. Das Opfer kann ihnen keine Schuld geben. Sie sagen ihm, du fügst dir deine Schmerzen ja selbst zu. Eine der sogenannten weichen Techniken, die in Abu Ghraib und Guantanamo zum Einsatz kamen, ist die Schamfolterung. Diese Fotos zeigen das zweite Grundprinzip, Nacktheit. Männer mit Frauenunterwäsche über dem Kopf. Das zielt auf die arabische Männlichkeit ab. Und dann auch die Ausnutzung der Arabern unterstellten Angst vor Hunden. Das waren Innovationen aus Guantanamo, die dann nach Abu Ghraib exportiert wurden. Viele Gefangene wurden von Hunden gebissen. Das habe ich auch mit eigenen Augen gesehen. Und man steht da ohne Kleider und rechnet natürlich auch damit, dass, dass man selber auch gewissen werden kann von den Mindestens ein Dutzend Gefangene sind im Irak während ihrer Vernehmung zu Tode gekommen. In fünf der Autopsieprotokolle, die ich mir geschafft habe, ist von Mord die Rede. In einem der Gutachten heißt es, Der Verstorbene war Hitze und Kälte ausgesetzt, einschließlich kaltem Wasser. Unterkühlung kann zu seinem Tod beigetragen haben. Temperaturschocks durch kaltes Wasser, das ist ebenfalls eine etablierte Foltermethode seit den 50er Jahren. Auf der Suche nach Zeitzeugen bin ich auf Lutz Raumer gestoßen. Er zeigt mir Unterlagen und Fotos seiner verstorbenen Frau, die 1953 für das US-Militärgefängnis in Mannheim arbeitete und ihm damals immer wieder von der Folter mit kaltem Wasser berichtet hat. Die Opfer, eigene Soldaten, die sich strafbar gemacht hatten. Also der Beschreibung nach, standen die Soldaten damit mit Schläuchen und haben in die Zelle reingespritzt. Das muss das sehr oft gewesen sein. Und da mussten sie eine Art Betonwanne, wo das Wasser stehen geblieben ist, und die Gefangenen mussten auch in dieser Betonwanne stehen bleiben, konnten da nicht raus, so dass sie oft Tage oder Stunden lang in dem Wasser stehen mussten. Wenn man auf dem Flur war oder in die Kantine gegangen ist, dann hat sie die Schreie gehört. Und dann hat sie nachgefragt, wo die herkommen. Und dann haben die Arbeitskollegen, also nicht direkten Kollegen, aber die dort tätig waren, immer gesagt, was gemacht wird, was gefoltert wird, um Aussagen zu erreichen.